Denkblasen, Folge 1, heute zum Thema Vertrauen. Mein Name ist Branko Czanak und auf der anderen Seite der Skype-Leitung sitzt Katharina Weber. Moin, moin. Wie immer ich in meinem Home-Studio in Paderborn-Südstadt und Katharina äh, im Wald. In Steierberg. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, haben wir keine Probleme damit, mal aus der Wikipedia zu zitieren, um überhaupt ins Thema reinzukommen. Vielleicht magst du mal die grundlegende Definition, die wir gefunden haben, einmal vorlesen. Ja, gerne. Also Vertrauen laut Wikipedia ist die subjektive Überzeugung von der Richtigkeit, Wahrheit und Redlichkeit von Handlungen, Einsichten und Aussagen von anderen oder einem selbst. Was ich sehr interessant dabei fand, ist gleich, dass es so betont wird, dass die, die Subjektivität, weil Vertrauen ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass wir darauf vertrauen müssen, auf das Vertrauen. Und Vertrauen ist offensichtlich, da es subjektiv ist und ein Gefühl ist, nur bedingt objektiv messbar. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so äh, psychologisch-soziologische, Versuche und Untersuchungen gibt, Beobachtungen, wie reagieren Menschen auf welche Signale und was äh, verstärkt Vertrauen oder was vermindert Vertrauen, aber es ist alles aus dem sogenannten weichen Bereich. Ja, das ist das eine, was, was das einen Vertrauen schon erschüttert, muss bei mir nicht mal irgendwie einen Peaks auslösen, sondern da gehe ich vielleicht drüber hinweg. Ne? Genau. Ich ähm, habe auch, bis wir jetzt angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, äh, ist Vertrauen sowas, was so, naja, das ist so mit dabei. Ähm, irgendwie hat man aus seiner subjektiven Wahrnehmung heraus, meint man zu wissen, was Vertrauen ist, ohne es wirklich definieren zu können. Was ich sehr interessant fand, war, ähm, dass hier so aus soziologischer Sicht äh, Vertrauen in verschiedene Arten unterteilt werden kann, nämlich äh, drei verschiedene ähm, tauchten da auf die wir auch jetzt im Weiteren vielleicht so als kleines Grundgerüst benutzen können, um, wenn wir uns mal jetzt im Gespräch nachher verlaufen, mal wieder zu gucken, in welchen von diesen drei Arten sind wir denn? Mhm. Und zwar ist es das ähm, situationsbasierte Vertrauen, das eigenschaftsbasierte Vertrauen und das identifikationsbasierte Vertrauen. In dem Wikipedia-Artikel gibt es längere Erklärungen dazu. Da sind auch Fachwörter drin, die wir erstmal nachschlagen mussten, die selber gar nicht in der Wikipedia stehen. Wir haben uns Beispiele jeweils ausgedacht, um das so ein bisschen zu markieren, wie diese drei Arten von Vertrauen zu unterscheiden sind. Das situationsbasierte Vertrauen kann man vergleichen mit dem Einkauf in einem Supermarkt. Da gehe ich rein. Und vertraue darauf, dass wenn ich an das Regal rangehe, dass ich da was rausnehmen darf, ohne dass sofort jemand schreiend ankommt, mit äh, fast mein äh, Privateigentum hier nicht an. Und die vertrauen darauf, dass ich auch alles, äh, wenn ich an die Kasse komme, alles auf den Kassentisch lege. Und ich vertraue darauf, dass der Preis, der da vorher stand, ähm, äh, dass der auch dann schließlich in der Kasse abgerechnet wird. Und die vertrauen darauf, dass ich dann auch bezahle und so hat man eine, eine Situation, in der man bestimmte Handlungsmustern folgt, die allgemein abgesprochen sind, äh, die äh, an diese Situation geknüpft sind. Und schon da, an der Stelle können wir merken, wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Also es gibt Häuser, Läden, Supermärkte, Kaufhäuser, in denen sehr ausgeklügelte Sicherungssysteme sind weil sich gezeigt hat, dass bei der Fülle von schlicht und ergreifend verfügbaren Waren die Versuchung für Menschen, dieses Vertrauen zu missbrauchen, doch sehr groß ist. Ich habe jetzt die ganze Zeit, äh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ich habe die ganze Zeit immer irgendwie unseren Bioladen hier um die Ecke vor Augen gehabt. Und ich mhm. könnte mir vorstellen, die haben natürlich auch Probleme mit Diebstahl, aber wahrscheinlich in einer ganz anderen Größenordnung als jetzt zum Beispiel der Kaufhof unten in der Fußgängerzone. Ja. Mhm. Und das hat was zu tun, glaube ich, wo sich dann ein, wo dann ein anderer Bereich von Vertrauen ähm, sich hineinmischt. Nämlich das identifikationsbasierte Vertrauen. Dachte ich auch gerade, weil einerseits hat man eine andere Situation. Der Bioladen ist garantiert eine andere Situation als äh, der Kaufhof. Aber ich kenne mhm. den Bioladenbesitzer auch. Und ich gehe ja in diesen Bioladen, weil ich ähm, bestimmte Werte und Vorstellungen mit ihm teile. Der Mann betreibt diesen Laden, weil er ähm, davon überzeugt ist, dass Bio der richtigere Weg ist. Mhm. Ich kaufe ja aus den gleichen Gründen ein. Das heißt, wir teilen eine gewisse Wertebasis. Was tatsächlich in, genau. die, in diese Richtung identifikationsbasiertes Vertrauen geht. Und, und ihr ähm, habt, weil ihr euch ein bisschen länger kennt, quasi eine Gemeinschaft gebildet. Also die Gemeinschaft der Einkäufer, Einkäuferinnen in diesem Bioladen. Ja. Das geht ja teilweise so weit, dass die Käufer von Bioläden oder in Bioläden, auch bereit sind zu helfen. Zum Beispiel, ja. ja. Oder ein zinsloses Konto da eröffnen und dem Menschen einfach Geld leihen, damit er Engpässe überbrücken kann, ohne dass da großes Gewesen von gemacht wird, ohne dass schriftliche Kreditverträge gemacht werden und so weiter. Ja. Und das alles, weil man gemeinsame Werte hat. Und weil man sich eine Weile kennt. Und äh, hier können wir den Faden weiterspinnen, nämlich in das eigenschaftsbasierte Vertrauen. Das ist ja die dritte Art, die wir hier äh, äh, gefunden haben. Weil ich vertraue diesem Mann ja auch, ähm, weil ich davon ausgehe, der ist Kaufmann. Der weiß, wie er Waren wo zu welchem Preis einkauft, wie er die kalkuliert und mir die zu einem vernünftigen Preis wieder abgibt, sodass er selber äh, sich nicht übervorteilt, aber mich auch nicht übervorteilt. Mhm, mh. Das hat ja mit seiner Eigenschaft als, äh, als Kaufmann zu tun. Genau. Sodass man eigentlich sagen könnte, diese ganze Vertrauensdefinition oder Vertrauensbereiche sind sich gegenseitig überlappend und stehen immer in einer gewissen Balance weiß ich nicht, aber die in einem Spiel miteinander. Also ich kann mir zum Beispiel auch die Situation in Erinnerung rufen, dass wir teilweise zum Beispiel die T-Shirts gekauft haben, die Billig-T-Shirts, die unter Missachtung aller Arbeitssicherheitsrichtlinien in Bangladesch hergestellt wurden, hm. wir den Verkäufern vertraut haben, dass das schon irgendwie auch nach unseren Grundsätzen geht, um dann erschreckt festzustellen, dass es unter einem hohen Grad von Ausbeutung passiert ist und wir jetzt eine Neuorientierung brauchen und vielleicht eine Neuorientierung auch unserer Werte, was ist uns jetzt wichtig? Was, was so ein bisschen auch auf das Problem hinweist äh, mit, mit Vertrauen allgemein, dass äh, wenn ich darauf vertraue, das wird schon alles gut werden, ähm, mit Vertrauen kann ich mich selber auch gut einlullen. Ne? Das ist ja so, äh, mhm. ja, das passt schon so, ne? Vertrauen, also vielleicht die negative Seite von Vertrauen ist dann auch, ähm, ähm, sich selbst damit ein bisschen übers Ohr zu hauen. Ähm, äh, da, wenn, es ist, Vertrauen kann auch bequem sein. Ne? Ja, da reicht es dann vielleicht schon in die Gleichgültigkeit. Ja. Vielleicht ist da die Abgrenzung von Vertrauen und Gleichgültigkeit ganz wichtig. Manche Menschen vertrauen auf die Kompetenz anderer. Und zwar dann, insbesondere, wenn es um etwas geht, das ihnen ganz wichtig ist, wie ihre Gesundheit, vertrauen sie dem Arzt. Hm. Ihr Auto, vertrauen Sie dem Automechaniker? Vertrauen Sie Ihrem Finanzberater oder Ihrem technischen Berater? Ja? Mhm. Oder aber, wenn es um etwas geht, wo Sie im Augenblick einen Vorteil von haben, nämlich billig zwei T-Shirts zu kaufen, anstatt nur eins, da geht es dann nicht mehr um ähm, um ihr persönliches wohlbefinden brieftasche sondern da geht es um eine ethische überzeugung für die ich einstehe hm. und da ist dann nicht mehr vertrauen der wichtige punkt sondern da geht es ist es dann gleichgültigkeit ach wenn es den anderen auf dem, am anderen ende der welt nicht so gut geht und es auf deren knochen und mit deren ich sag mal schweiß und blut bezahlt wird was hat das hier mit mir zu tun? Dann ist Vertrauen, wenn da von Vertrauen gesprochen wird, ich vertraue darauf, dass H&M das schon alles richtig machen wird, ist Vertrauen eigentlich da der falsche Ausdruck. Da hast du, glaube ich, recht. Das ist äh, vorgeschoben. Ne? Mhm. Ich war in der letzten Woche bei Hagen und ähm, großartig. Paderborner, ist das Paderborner-Geschäft? Nee, ha <lacht> Hagen ist, ähm, ähm, ja, Kabarettist kann man eigentlich nicht sagen. Der Mann ist böse, so. der setzt sich auf die Bühne. Und erzählt dir was. Mhm. Der macht auch sehr lange Programme. Der macht da Pause, wo andere schon fertig sind mit ihrem Programm. ja. Mhm. Und ähm, ähm, ich hatte schon am Anfang den Verdacht, so naja, ob ich da jetzt unbedingt so mit einem Lachen rausgehen werde. Der ist dafür so typisch, dass man da, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt, so ne. Mhm, Oder das Lachen eher. Wenn du lachst, dann lachst du, um deine eigene Scham zu übertönen, so ne. Mhm, Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich auf dem Nachhauseweg musste ich echt ein Tränchen verdrücken, weil das einfach der Mann hat so recht. Der sagte mich zu solchen Situationen, sagt einfach, es geht immer um uns und auf die da oben zu zeigen hilft überhaupt gar nicht so ne oder da Vertrauen ja. äh, mit, mit vorgeschobenem Vertrauen mit von wegen so ja ach da muss ich mich nicht drum kümmern es ist deine eigene Verantwortung ne? ja das ist halt irgendwie du kannst nicht äh, dein Leben lang Fleisch fressen und dann mit dem Gichtanfall dann hinterher den Metzger anzeigen so ne mhm. ähm. Und das ist auch, das, das, das deutet auf dieses Problem von äh, vorgeschobenen Vertrauen oder Vertrauen, sich selber das als Vertrauen zu verkaufen. Man vertraut schon darauf, das wird schon alles ganz richtig sein, ohne da überhaupt die Grundlagen für sich selber zu schaffen. Ja. Also Ver, ja. Vertrauen hat ja auch was mit, insofern mit Verantwortung zu tun, dass du schon wissen musst, warum du jemandem vertraust. Auch wenn das sehr, ja, wie du schon sagtest, so weiche Bereiche sind, in denen man äh, keine harten ich kann natürlich harte Fakten da irgendwie für mir suchen und Begründungen. Aber wenn ich nur mit solchen Kausalzusammenhängen wenn dann um die Ecke komme, das ist ja gerade nicht, was Vertrauen eigentlich meint. Sondern es sind ja subjektive Überzeugungen und keine, keine objektiven Fakten. Und da hat Vertrauen ganz viel mit Aufrichtigkeit zu tun. Aufrichtigkeit mir selber gegenüber, dass ich mir nicht in die Tasche lüge hm. und sagt, die werden da ja schon das da alles richtig machen. Ob das nur die Billigproduzenten in Asien sind oder ob das unsere Politiker sind, die auch denken, besten Wissens und Gewissens etwas zu tun im Interesse der Bürger. Letzten Endes ähm, frage ich mich, ist es das wirklich? so und vertrauen ähm, bzw. aufrichtigkeit auch in persönlichen beziehungen hm. also ich glaube dass aufrichtigkeit vertrauen weckend ist wenn ich jemandem begegne der mir aufrichtig gegenüber ist und ich darauf mich einlassen kann und mich öffnen kann in dem Kontakt, in der Beziehung, dann beginne ich zu vertrauen. Und das heißt für mich, Vertrauen ähm, auch sich mit dem Anderen auf Unsicheres einzulassen. Ein Stück meines Sicherheitsdenkens und Sicherheitsstrebens loszulassen, hm. sondern mit dem anderen vielleicht auch mal den Drahtseilakt wagen. Hm. Du hast ja, ja hier, passend dazu ist ja, ähm, was du in unsere, äh, unser, unsere Vorbereitungs-Mindmap geschrieben hast, nämlich dieser schöne äh, Satz, Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu zeigen. Ich, ich ähm, entblöße mich ja damit, dass ich dass ich eben nicht ähm, äh, da Kontrolle walten lasse, sondern mich vertraut zeige und darauf Vertraue, dass dass du es ehrlich mit mir meinst. Ne, gerade dieses sich verletzlich zu zeigen, ist ja ähm, Handel ist der falsche Ausdruck. Aber ich biete dir, ähm, ich biete dir quasi meine, weißt du, ich wie biete dir meine weiche Bauchseite in der Annahme, dass du äh, ähm, dass du sie streichelst und nicht schlägst. So, ne? mhm. Und das ist das ist ja das was äh, was das ähm, wir haben, was Vertrauen angeht, so schöne Metaphern und Wortspiele, die wir ständig benutzen, aber uns gar nicht klar machen. Das ist zum Beispiel dieses ähm, äh, jemandem Vertrauen schenken. Wenn wir uns das wörtlich vorstellen, ich mache ähm, dir mein Vertrauen ja zum Geschenk. Ne, das bekommst du geschenkt, da bekomme ich nichts für, sondern das ist ein Geschenk an dich, weil, weil ich dir vertraue. So ne? ähm, Nee, nee, nee, das ist mir zu kurz. Ja? Also das ist für mich ein Kreislauf. Also ich schenke dir mein Vertrauen, mhm. weil ich mit dem Vertrauen, mit der Offenheit mir und dir eine größere Chance gebe zur Begegnung, mhm. zum Austausch, zur Berührung. Und in dem Austausch und in der Berührung liegt die Chance für schöne Erfahrungen wie Harmonie, Wachstum, Entwicklung. Ja? Es ist, ähm, Ich meine, Vertrauen kann ja auch enttäuscht werden. Das schwingt auch immer, diese Bedrohung schwingt ja immer mit. Aber ich glaube ähm wenn der begründete Verdacht besteht, dass, also ich gehe diese Gefahr ja gerne ein, weil ich ähm, gewisse Gründe oder Signale oder Möglichkeiten sehe, die, ähm, die ähm, Raum eröffnen für genau diese Vorteile, die ich, was heißt Vorteile, ist das ein falscher Ausdruck sondern für diese Bereicherung, die ich dadurch erfahren mhm. kann und genießen mhm. kann. Ich glaube, Vertrauen kann immer dann entstehen, wenn die wenn die Möglichkeiten, die Vertrauen eröffnet, größer sind als die Risiken. Ja, und ähm, indem ich Vertrauen schenke, erlaube ich meinem ganzen psychischen System, sich etwas zu entspannen, ja. Und das spart energetische Ressourcen, ja. oh, die ja. ich brauche, um leben zu können oder gut leben zu können oder lange leben zu können. Und das ist für mich, also Vertrauen schenken ist für mich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist ähm, sich Vertrauen erwerben oder etwas tun, um das Vertrauen eines anderen zu gewinnen. Hm. Gewinnen heißt ja auch, das ist nicht, ähm, da ist kein Handel möglich. Schenken und Gewinnen ist immer etwas, was nicht, also ich bezahle etwas und ich kriege automatisch dafür. Hm. Ja? Das sind keine festgelegten Parameter. Hm. Wenn ich A tue, bekomme ich B. Hm. So, so ist es ja nicht, sondern schenken und gewinnen, da ist immer so etwas drin von äh, nicht verdient, ja nicht festgelegt, hm. nicht handelbar. Ne? Und es gibt bestimmte Dinge, Merkmale und Signale, das hast du vorhin schon kurz erwähnt, die ähm, Anzeichen sein können für, okay... Da ist jemand, mit dem könnte ich eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Mhm. Beziehungsweise im Umkehrschluss, da sind Menschen, ähm, mit denen ich nicht unbedingt eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann. Das sind ja reine Bauchentscheidungen oder so, irgendwie so, äh, ja, diese Liebe auf den ersten Blick-Geschichten. Oder wie man generell in Situationen reingeht. Ich beobachte bei mir, dass ich zum Beispiel, was, was meine Arbeit angeht, als Selbstständiger, bin ich ja immer wieder darauf angewiesen, ich kann nicht immer alles selber machen, will ich auch gar nicht inzwischen mehr, sondern ich arbeite im Netzwerk. Und ähm, da lerne ich immer wieder neue Leute kennen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, muss, kann, will. Und die, ähm, dem bringe ich einfach, wenn das Bauchgefühl stimmt, dann drücke ich denen auch meinen Büroschlüssel in die Hand und sage, ich muss jetzt gerade mal weg, ich komme in drei Stunden wieder, ähm, äh, sag mal, äh, wie es gelaufen ist und so. Und ich vertraue darauf, dass sie nicht mit meinem Rechner durchbrennen oder da irgendwie sich mhm. ähm, unbesehen an unserer Getränkebar bedienen, ähm, sondern ich, ähm, äh, Vertrauen baut auf Vertrauen. so ne? Ähm, in den allermeisten Ja, bin ich mir nicht ganz so sicher, Franco. Ich glaube, dass es Signale gibt, die jemand aussendet, die so blitzschnell von uns registriert werden und so äh, unterbewusst ausgewertet werden und dann unterbewusst eine Entscheidung gemacht wird. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ob jemand äh, dir in die Augen schaut beim Sprechen. Mhm ob jemand ähm, von seiner Körperhaltung her eher verschlossen ist oder eher geöffnet ist. Ob jemand eher dich anlächelt oder drohend die Augenbrauen zusammenzieht. Mhm. Ja? Ob jemand ähm, mit dir von wenigen Sätzen und vom Sprachgebrauch her ein ähnliches Wertesystem hat. Ob jemand von seiner äußeren v Auftreten her dir als jemand erscheint, der eher bedürftig ist und etwas braucht, hm. oder ob jemand ungefähr in der gleichen sozialen Liga spielt oder in der gleichen Werteliga spielt wie du. Hm. Das erkennst du manchmal schon an der Kleidung, das erkennst du, ob der den gleichen Rechner hat wie du, das gleiche Schuhwerk hat wie du, ähnlichen, ähm, ähnliche Sprache spricht wie du oder politische Überzeugungen hat wie du. Das läuft so blitzschnell ab innerhalb von wenigen Sätzen, dass du den einordnest in AHA. Der ist so ähnlich wie ich, mhm. ja. Ach dem kann ich dann den Schlüssel geben, mhm. ja. Das wenn du jema ich, ich jemand, ich weiß, was du meinst, aber das entzieht sich ja eigentlich, wenn du nicht ähm, da dich ganz massiv auf die Lauer legst und dir das ganz bewusst machst. Ich lerne jetzt jemand Neues kennen und jetzt läuft genau dieses äh, Identifikationsspiel ab. Ähm, äh, kriegst du das ja überhaupt nicht mit, ne? Ich kann mir, ich, ich versuche mir gerade bewusst zu machen, in Situationen, wo ich die letzten Male Leute kennengelernt habe, wie das abgelaufen ist. Ähm, aber ich, in den meisten Fällen weiß ich einfach, der ist okay. Das ist am Ende das, was wahrscheinlich bei diesem Prozess bei rauskommt. Und äh, mhm. dann handle ich danach, oder oder in eher, mhm. ich sage mal in, in vier, vier Fünftel der Fällen ist jemand okay erstmal so weit, dass ich dem, dass ich so ein Grundvertrauen habe, dass es in Ordnung und eher selten ist es so, dass ich von Anfang an das Gefühl habe, hier stimmt irgendwas nicht oder da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Das das verleitet mich immer zu der zu der Annahme so. Ähm, das Universum ist gut. Alles ist in Ordnung. Das, die Dinge sind dazu gemacht, dass sie leicht gehen. So, ja, da kannst mhm. du, das ist so meine Grundannahme an alles und, in, mhm. und da hast du mhm. sicher auch recht, wie die Frage ist, in, in was, für, mit was für einem Charakter ist man denn auch gesegnet, ne? Weil, weil ich kenne auch Leute, die sagen so, ja, Franco, das hättest du aber vorher wissen können, dass, also äh, ne, dass der äh, das XY äh, dein, das Z so kaputt macht, ja. Das hättest du aber irgendwie, mhm. wie, du hast denn so vertrauenvoll ihm da den Schlüssel dann dafür gegeben, so, ne? Mhm. Wo ich dann daran merke, so, ich fahre ganz gut für mich anscheinend damit, dass ich mal auch das, oder immer wieder das Risiko eingehe, dass mal was schief geht, was mir sehr selten passiert und dabei mhm. viel mehr Möglichkeit habe, weil, wie du eben schon sagtest, ich nicht so viel Energie darauf verwenden muss, irgendwas zu kontrollieren, so, ne? Mhm. Aber um mhm. das Risiko mhm. halt, dass auch schon mal ein Griff ins Klo passiert. Und andere Leute machen das offensichtlich umgekehrt. Ja, und da kann es, ähm, dann stellt sich mir die Frage, wäre es sinnvoll oder wäre es nicht sinnvoll, diesen unterbewussten oder vorbewussten, ja, unterbewussten Prozess eigentlich ähm, ein Stückchen zu erforschen, ein Stückchen klarer zu kriegen oder ähm, wäre das vergebene Liebesmüh oder unnütz aufgewendete Ressourcen, Ne? Hm. Und da denke ich, manchmal kann es gut sein für Leute, die immer wieder Pech haben oder immer wieder mh, schlechte Erfahrungen machen, bei denen scheint das System nicht so gut zu funktionieren. Hm. Ne? Und andere wiederum ähm, haben das überhaupt nicht nötig, weil deren Systeme gut funktionieren. Die haben ein gutes Filtersystem. Hm. Ne? Interessant könnte es dann werden. Ähm, wenn man ähm, wirklich immer wieder in Beziehungen zum Beispiel auf die Nase fällt ja, und einfach nicht äh, den Traumpartner, Partnerin findet oder Beziehungen immer wieder, auch wenn vorher hohe Verliebtheit war, ähm, in die Hose gehen. Ja, ne, ne Zerbrechen. Bekannt hat mir da neulich von ihrer Schwester erzählt. Oder das sind, das sind vier Schwestern sind das sogar. Und ähm, die hat es offensichtlich einem, einem äh, Hochstapler aufgesessen. So richtig klassisch mit allem. Die hat sich in Schulden für den gestürzt und äh, von A bis Z die ganze äh, Litanei, was er alles auf ihren Namen angemeldet hat und ihr das sonst wie weiß macht, warum das jetzt dann alles so sein müsste. Und ähm, ihre drei Schwestern haben die ganze Zeit gesagt, von vornherein, was ist das denn für ein weniger Hund oder guck mal hier und guck mal da. Und sie fühlt sich von den Schwestern, ja was heißt bedroht, aber irgendwie unverstanden und so weiter und redet das immer wieder schön, diese Situation von außen ganz klar zu sehen, dass da was ganz massiv schief läuft und nicht nur einfach, ja passiert mal, sondern dass äh, der Mann es da drauf anlegt, diese Frau auszunehmen. Ja. Aber mhm. sie selber hat das überhaupt nicht klar. So, da kann ja, das muss ja nicht mal mit, das hat schon ganz schön viel mit einem selber zu tun und den, den eigenen Mustern oder Schablonen, unter denen man Dinge sieht oder sehen will. Ja, ja da sind für mich zwei, zwei Stränge drin. Zum einen, wenn ich die allgemeinen Muster, nach denen Vertrauen geschenkt wird oder nicht, gut genug kenne, kann ich sie missbrauchen. Und wenn ich meine eigenen Muster nicht gut genug kenne, beziehungsweise ich vermute, dass bei dieser Frau auch noch was anderes äh, eine Rolle spielt, nämlich äh, eine tiefe, tiefe Sehnsucht, endlich einen Partner zu haben, mit dem man, mit dem sie zusammen sein kann hm. und aufgrund dieses tiefen Bedürfnisses, dieses Verlangens äh, alle anderen Signale ausblendet. Und da wird man auch nicht drankommen, wenn man sie konfrontiert und sagt, du, guck doch mal da oder da, solange man nicht da andockt, wo ihr ihre Sehnsucht ist. Und das mit ihr, ähm, ich sag mal, einfühlsam bespricht, wird sie nie in der Lage sein, ähm, das andere zu sehen, weil dann fühlt sie sich immer unverstanden in ihrem eigenen darunterliegendem sehnsüchtigen Bedürfnis. Hm. Ja? Und deswegen kann es wirklich auch nochmal klug sein, für den einen oder anderen Menschen äh, zu schauen, weil, worauf fahre ich ab? Hm. Ja? Also, wenn du vorhin von Verliebtheit gesprochen hast, weißt du, vor ein paar hundert Jahren war Verliebtheit äh, völlig äh, irrelevant. Ja. Da wurden Beziehungen und Ehen aus ganz anderen Gründen geschlossen als äh, auf, aufgrund von Verliebtheit. Naja, das ist ja, da habe ich neulich noch ähm, einen Artikel drüber gelesen und na klar, <lacht> da, da, ging es, da ging es um äh, materielles Versorgtsein, um ähm, Machterhalt, um, um Ausbau von Möglichkeiten. Ja, und ein anderes ist, dass einer meiner Neffen, mit 22 Jahren in ähm, einer Glaubensgemeinschaft, in einer Sufi-Gruppe, sich engagiert hat mhm. und zutiefst davon überzeugt war. Und zu deren Tradition gehört es oder gehörte es oder er hat es so verstanden, dass er sich äh, mit einer Frau zusammentut und die heiratet. Und da muss nicht unbedingt Verliebtheit sein, sondern irgendwie ja, ist okay, ein, ein, so, und mit dem Verständnis, dass eine Beziehung, eine Ehe die beste Schule, die beste äh, Entwicklungsmöglichkeit für einen Menschen ist, mhm. zum persönlichen Wachstum. Mhm. Und das finde ich schon eine sehr interessante Auffassung, die also dann nicht mehr mit Versorgtheit zu tun hat oder Machterhalt, sondern zu tun hat mit persönlicher Entwicklung. Mhm. Ne? Und ähm, das finde ich ein ganz interessantes Konzept, weil, weißt du, Verliebtheit, wie lange hält die vor? Vor allem sie kommt und geht und, und kommt auch mal wieder. <lacht> In anderen, vielleicht bezogen ja. auf andere Dinge oder andere Personen. Ne? Ja, und das ist da kommen wir dann nämlich wieder zu unserem Thema Vertrauen. Sich auch in einer Verliebtheit oder Verliebtheit ist das erste Signal ähm, oder die, der, der erste Ablauf, mh, sich jemandem zu öffnen, Vertrauen zu schenken und dann dieses Vertrauen immer weiter auszubauen, hm. dass sich in der persönlichen Beziehung so viel Schönes ergeben wird und so viel schönes Platz hat, dass es Freude macht und beglückend ist, mit diesem Menschen auch auf Dauer und sehr viel zusammen zu sein. Hm. Das, das heißt, ähm, daraus Vertrauen unterliegt Wachstum. Ne? Ja, das ist ja nicht irgendwas, was dann so schlagartig da ist, sondern äh, sich mit der Zeit entwickelt und auch verändert. Ja, genau. Und da äh, sind dann Momente, und ich glaube, das ist auch so ein Hin- und Her-Prozess, ein Auf- und Ab-Prozess. Mhm. Also es gibt Momente, wo man in einer Beziehung an den anderen Erwartungen stellt aus seiner eigenen Biografie zum Beispiel. Also ich habe das mal erlebt mir meinem, mit meinem liebsten Jürgen vor etlichen Jahren. Da war ich einfach davon ausgegangen, zum Geburtstag kriegst du was geschenkt. Hm. Ja? Also irgendwie im Laufe des Vormittags oder so kriegst du irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit. Und nichts war. Ja. Hat also er, hat er dich vergessen. Nö, nee, er hat mich nicht vergessen, sondern er hat einfach gefunden, äh, ne, Geschenke ist, ist, ist nicht. Hm. Oder er hat nichts gefunden. Und dann hat er das irgendwie mitgekriegt. Ähm, und dann hat er einfach irgendwas gekauft. Einfach aus der Verpflichtung heraus. Und das war ja noch viel furchtbarer. Hm. Und was dann für eine Katastrophe abgelaufen ist. <lacht> Ja, also wir haben, aus, und da, da kommt dann nämlich rein, dass Vertrauen nicht nur Signale hat, die ähm, ausgesendet werden, die wir auswerten und aufgrund derer, der wir dann Vertrauen schenken oder die wir selber aussenden und vielleicht ähm, Vertrauen geschenkt bekommen, mhm. sondern... Das Ganze hat ja auch noch mit Biografie zu tun, mit Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also das sind ja offensichtlich Signale, die auch ein Stückchen durch unsere Lebensgeschichte konditioniert sind. Hm. Also ich habe in meinem Leben dann bei Geburtstagen oder bei uns in der Familie, weil ich ja katholisch groß geworden bin, waren das nicht so sehr die Geburtstage, sondern es waren dann die sogenannten Namenstage. Amtage, ja. Aber egal, wir haben ein Fest im Jahr, an dem wir glauben, mit Fug und Recht erwarten zu dürfen, dass wir was geschenkt bekommen. Ja. Und wenn das nicht eintritt, dann hat es vielleicht, äh, ja, dann ist eine Enttäuschung da. Dann kann man sich auch fragen, woran liegt das? Habe ich irgendwas falsch gemacht? <lacht> ja. ja. Oder, Oder hat der andere das vergessen? Hm. Oder liebt er mich nicht mehr? Oder bin ich ihm das nicht wert? Hm. Ja? Oder an der Größe der Geschenke ablesen zu können, wie viel man wert ist. Hm. Und da kommt dann eine andere Art von Vertrauen, oder weiß ich nicht, ob das eine andere Art von Vertrauen ist, äh, oder Sicherheit rein, ähm, dass so ein Geschenk oder die Größe eines Geschenkes nichts zu tun hat mit der Beziehung oder mit der Wertschätzung, mit der Liebe, mit dem Respekt, mit dem Vertrauen, sondern vielleicht mit Gelegenheiten und Gegebenheiten hm. und der Größe eines Portemonnaies oder des augenblicklichen Einkommens oder auch nicht hm. oder der Kreativität, ja? dass da schon so viele Faktoren wieder reinspielen, dass das auch keine verlässliche Größe ist keine verlässliche Aussage mehr hm. ist. Also äh, von der anderen Seite betrachtet, äh, ich, ich finde das, ich finde sehr schön, äh, gerade als als äh, Futter fürs Vertrauen auch äh, sich tatsächlich immer wieder Geschenke zu machen. Die das sind natürlich Geburtstage oder Weihnachten oder sonst was. Solche typischen Geschenkanlässe sind äh, ein ne, ne schöner Aufhänger, muss aber nicht unbedingt immer der sein. Das Problem ist aber bei mir zumindest oft, dass mir dann, wenn es eigentlich nicht nötig ist oder wenn ich gerade kein Bedarf ist, mir für eine bestimmte Person was ganz Tolles einfällt oder ich was Tolles sehe, was dieser Person dann echt Freude macht. Ich habe inzwischen eine Geschenkliste. Ich schreibe mir einfach direkt auf. Ähm, für Vater habe ich gesehen XY. Für meine Freundin habe ich gesehen Z. So ne. Und kann mhm. dann, wenn dann mhm. tatsächlich so ein Geschenkanlass vor der Tür steht, da ähm, aus Dingen auswählen, wo ich dann ähm, auch wirklich drüber dosieren kann, was möchte ich damit auch. In dem Geschenk steckt auch eine Aussage, so ne? mm, mm, mm. Ähm. Und wir haben das eine Zeit lang so gemacht, wenn ich unterwegs war und irgendwas Nettes gesehen habe, hm. dann haben wir das einfach gekauft hm. und haben eine Geschenke-Ecke. Ah. Ja? Und wenn wir dann mal irgendwo hinfahren, also wir kennen das aus dem senden und aus dem Japanischen, wenn man jemanden besucht, bringt man eigentlich immer irgendeine Kleinigkeit mit als Gastgeschenk. Mhm. Ja? Früher war das hier im europäischen Raum auch üblicher. Mhm. Dann brachte man der Dame des Hauses ein paar Blumen mit. das mhm. ja? ist inzwischen etwas verloren gegangen. Mhm. Und so hatten wir dann irgendwie eine kleine geschenke wo ein paar nette Sachen drin waren, so Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Um, und wenn dann was kam, dann waren wir nicht in Verlegenheit. Ach, was bringen wir denn jetzt mit und was könnte es denn sein? Und hast du nicht gesehen. Mhm ne, so um, und das kann man auf beliebige Art und Weise ausdehnen meine Schwester geht immer wenn sie irgendwo unterwegs ist in, an Postkarten vorbei und guckt was sind denn da für Postkarten und dann nimmt sie sich immer irgendwelche mit für die entsprechenden Anlässe hm. und sie hat immer witzige Postkarten oder schöne Postkarten ne, die sie Menschen schickt und schenkt und ähm, ich meine, so, so kann man ja für den Fall der Fälle auch vorsorgen und sich einfach ein bisschen ähm ja, so Vertrauensfutter vorhalten. Ne? Ähm, weil ich glaube, auch äh, solche Vertrauensverhältnisse wollen gefüttert werden, die verflachen sonst, könnte ich mir vorstellen. So, ne? Mhm. Das ist ja ähnlich wie Beziehungen oder, oder Freundschaften, die gepflegt sein wollen. Das passiert ja genau durch solche, ja, ähm, ja ich füttere mein Vertrauenstierchen. So, ne? Und das, das ist zum Beispiel Füttern des Vertrauenstierchens mit einer materiellen Komponente. Mhm. Ne? Aber es gibt ja auch die immaterielle Komponente des Vertrauenstierchens. Ja. Und so ein bisschen haben wir das vorhin schon mal gestreift mit dem Thema Aufrichtigkeit. Mhm. Und ich glaube, Aufrichtigkeit ist was ganz Wichtiges. Aufrichtigkeit hat, heißt so viel wie das, was ich mitteile, ist auch wahr. Ja. Damit sind wir schon wieder an unserer ähm, Anfangsdefinition, nämlich ja. Richtigkeit, Wahrheit und Redlichkeit. Ja, und dann glaube ich, gibt es noch ein zweites Element, Wahrheit, Aufrichtigkeit, Redlichkeit. Ich glaube, dass es ähm, was Vertrauensfutter angeht, auch ein Element ist, nämlich offen zu sein. Ja, was wir hatten mit sich verletzlich zeigen. Hm. Auch mal Dinge zu benennen, die ähm, einem vielleicht unangenehm sind hm. oder wo man sich klein zeigt oder wo ich unsicher bin, wo ich vielleicht hm, Dinge von mir zeige, mit denen ich nicht ganz glücklich bin, für die ich vielleicht mich ein bisschen schäme, hm. oder wo ich eingestehen kann, dass ich vielleicht was nicht ganz richtig gemacht habe, oder wo ich einfach äh, falsch gelegen habe, oder mich vertan habe, oder ja. All diese Dinge, wo ich mich verletzlich zeige, schwach zeige, klein zeige, hässlich zeige und dann trotzdem von dem anderen Akzeptanz finde, hm. angenommen sein finde, den Respekt nicht verliere, hm. das alles baut Vertrauen auf. Hm. Ja? Ja, auch, auch solche Rückmeldungen von... Wo jemand mich mit meiner Kompetenz sieht und wertschätzt und meine Kompetenz ähm, für sich zu nutzen weiß, baut Vertrauen auf, finde ich. Hm. Hm. Gerade in hm. Um nochmal hier diese identifikationsbasierte Vertrauen ähm, nochmal anzusprechen. Das ist ja ein gutes Beispiel, dafür ist ja Freundschaft. Ne, ich teile gemeinsame mhm. Wert. Zum Beispiel kann, ist ja auch ein Wert, dass wenn es mir nicht gut geht, dass ich mir vertrauensvoll an meinen Freund wenden kann und der mir hilft. Ähm, mhm. Und es kann ja geradezu, das merke ich oft, dass ich eigentlich... Ähm, dass eine Freundschaft darunter leidet, wenn äh, ich merke, die Person hat mir jetzt, die hat ganz dramatische Sachen passieren da und die sagt mir das überhaupt nicht. Mhm. Ne, vielleicht aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich schämt oder sonst was, aber dass ich dann irgendwie erstmal nur sehe, wieso, wir sind doch Freunde, wieso sagt mir denn diese Person das nicht, ich würde ihr doch helfen, mhm. ich würde doch was tun. so. Äh, soll ich das nicht wissen oder äh, bin ich bin ich nicht vertraut, vertraut die mir nicht so ne? und darunter äh, kann ja das Vertrauen ja genau gerade leiden, so ne, d weil man das als mangelnde Offenheit interpretiert, obwohl die andere, äh, um die Person, um die es geht, da sich vielleicht eher schämt oder sowas, ne, das ist ja. ja eine Form von Vertrauensverlust, die ganz subtil abgeht, die überhaupt nicht damit zu tun hat, dass sich jemand übervorteilt oder betrügt, hintergeht oder sonst irgendwie was, sondern ähm, ähm, dass äh, deswegen das, was du sagtest, von wegen sich, sich bewusst mit, mit wie funktioniert Vertrauen bei mir zu beschäftigen, kann man vielleicht solche, so einen Vertrauensverlust, so einen subtilen Vertrauensverlust ähm, vorbeugen. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Weil äh, ich, äh, wie soll ich das ausdrücken? So, das ist ja, ich bin ja als, als Mensch, als soziales Wesen darauf ähm, angewiesen, dass ich in sozialer Gemeinschaft leben kann. Aber dann muss ich manchmal auch damit leben, dass ich vermeintlich oder tatsächlich zu einer Belastung für meine Mitmenschen werde. Es ist nun mal belastend, wenn ich habe jetzt hier gerade große Ehekrise, fliehe ich aus meiner Wohnung raus, weil meine Frau mich rausschmeißt und dann das alles mit mir selbst ausmachen zu wollen, ist manchmal viel zu viel in der Situation, anstatt jemanden anzurufen und zu sagen so, du, ich kann gerade überhaupt nicht, kannst du mir mal helfen, eine Wohnung zu finden oder darf ich bei dir übernachten oder sonst irgendwie was so. Und das, was man selber in so einer Situation vielleicht als Belastung oder Zumutung für andere empfindet, kann für die anderen auch schon wieder ein Vertrauensbeweis sein. Und gerade Futter für, für die eigene Vertrauensbasis ja. zueinander. So, ne? Ja, das heißt aber, dass so eine Fantasie von, ich könnte für jemanden anderen eine Belastung sein, was zu tun hat mit so einem Element von Selbstzweifel hm. oder ähm, mangelndem Selbstvertrauen. Ja darauf zu vertrauen, dass ich okay bin und dass meine Anwesenheit auf diesem Planeten für andere Menschen eine Bereicherung ist. Hm. Wenn diese, diese Eigenwahrnehmung, dieses Vertrauen, dass ich für andere eine Bereicherung sein kann, aus irgendwelchen Gründen nicht da ist, dann komme ich erstmal auf die Idee, dass ich für andere eine Belastung sein kann. Hm. Beziehungsweise, ähm, ich könnte ja auch den anderen fragen, sag mal, was hältst du davon? Ich bin in Not und wäre es für dich okay, ähm, wenn ich mal ein, zwei Nächte bei dir bin oder wenn ich eine Stunde vorbeikomme und einfach mal ähm, von dir Unterstützung kriege in der einen oder anderen Form, was dann auch immer gerade dran ist. Hm. Ja? Und eigentlich in einer idealen Welt wäre das doch selbstverständlich. Dann würde ich die Freiheit haben zu fragen. Und wenn der andere Nein sagt, dann äh, könnte ich zwar im Moment bedauern, dass dieser Mensch gerade für mich nicht zur Verfügung steht. Aber ich hätte diverse andere Kontakte, die ich genauso gut anrufen könnte. und anfragen könnte, ob sie bereit wären, mich zu unterstützen. Hm. Oder der andere Mensch würde einfach sagen, weißt du was, ist doch wunderbar, komm vorbei. Also für mich ist es überhaupt kein Problem, wenn du dich hier auffällst und wenn wir ein paar Stunden damit zubringen, dass du erstmal deinen emotionalen Stress ablässt. Hm. Weil das muss ja aus dem psychosozialen System raus das ist ja energetischer Stress, der sowohl im Körper als auch in der Psyche ist, der muss verdaut werden, mhm. der muss auseinandergenommen werden, in die Einzelteile zerlegt werden, damit es vom System verarbeitet werden kann, mhm. wie ich immer so schön sage. Und das ist einfach immer einfacher, wenn es mit jemand anderen zusammen passiert. Mhm. Ja? Weil der kann mir helfen, das äh, anzuschauen. Der kann mir helfen, mich ein Stückchen innerlich von Erfahrung zu distanzieren. Das ist, das ist das, was mir immer wieder, oder die Falle, in die ich immer wieder laufe, obwohl ich das im, im Kopf natürlich weiß. Aber dass ich, ähm, wenn es mir schlecht geht oder ich äh, irgendeinen Blödsinn am Laufen habe, dass ich das oft in mir selber hin und her wälze und dann immer erstaunt bin, wie es mir geht, wenn ich dann mal, ähm, ob ich äh, über das Thema selber spreche mit anderen oder ähm, manchmal reicht es auch schon mit jemandem Fremden, mit jemand anderem über was ganz anderes zu sprechen, überhaupt in Interaktion zu treten so, mhm. damit sich das relativiert mhm. Äh, mhm. und ähm, das muss gar nicht, ich glaube, wenn man Bedenken hat, dass man für andere zur Last und Zumutung wird, dann kann man ja auch mal bei sich selber gucken, woher das wohl kommen könnte, das muss ja nicht immer tatsächlich so sein oder mhm. äh, und wenn man das äh, wenn einen das zu sehr hemmt mit der eigentlichen Sache rauszurücken, dass es oft schon reicht ähm, für das eigene Wohlbefinden ähm, über irgendwas, mit irgendwem zu sprechen, rauszugehen <lacht> und ähm, weiß ich nicht, einkaufen zu gehen und mit jemandem zu sprechen. <lacht> so ne? Das heißt, das heißt in dem Fall, das ist super spannend, was du da sagst, weil ähm, in dem Moment, wo es mir schlecht geht, hat es etwas zu tun mit Vertrauen, oder enttäuschtem Vertrauen, Vertrauensverlust? Ist das vielleicht eine gemeinsame Komponente von solchen Erlebnissen, wo es mir nicht gut geht? Und wenn ja, könnte es vielleicht dann möglich sein, aus dem emotionalen Loch rauszukrabbeln, indem ich in einen anderen Vertrauensbereich schlüpfe. Hm. Nämlich zum Beispiel in ein, ein, ein, eine, ein Bereich von situationsbasiertem Vertrauen, also einkaufen zu gehen. Hm. ja? Also ohne jetzt einkaufen als als Substitut äh, verwenden zu wollen oder ähm, in ein Café zu gehen, einen Kaffee zu trinken und ein nettes Schwätzchen mit äh, der Bedienung zu halten. Ja. ja. Also so. sich einfach in, von einer Situation in eine völlig andere zu bringen, absichtlich. Weil es ist ja so und? mit dem Vertrauen, irgendwie Vertrauen wird immer so allgemein besprochen aber ich habe ja ganz viele unterschiedliche vertrauensverhältnisse zu mir selber zu bestimmten mhm. Situationen mhm. zu verschiedenen mhm. Menschen und ähm, ich glaube dass so ein gewisses Grundvertrauen natürlich äh, vorhanden oder eben nicht vorhanden ist und dass das ganz stark unsere anderen unsere generell die einzelnen vertrauenssituationen färbt äh, und dass man aber auf beiden Ebenen arbeiten kann einerseits mhm. auf dieser Grundvertrauensebene ich habe ja eben schon erzählt ich bin vom naturell eher jemand der, Oh, ja klar hier äh, ne nimm Schlüssel ich bin da mal kurz weg Typ mhm. ne und so vielleicht dann auch an meine speziellen Vertrauensverhältnisse rangehe mhm. Mhm. aber dass äh, wenn äh, auf einer speziellen Vertrauensebene ein Freund zum Beispiel äh, Dinge tut, die ein Freund normalerweise, wo ich davon ausgehen würde, das tut ein Freund nicht und der täuscht somit mein Vertrauen oder zerstört dieses Vertrauen, dass das nicht unbedingt auf all meine Freundschaften sofort zu beziehen ist oder auf alle anderen Ebenen. so. Ne? Das finde ich wichtig für sich getrennt zu halten, damit, wenn man irgendwo eine Enttäuschung oder so einen Vertrauensverlust erlebt, dass man das nicht so generalisiert über die Maßen hinaus. Ja. Und es gibt Menschen, die das tun, und die haben ganz große Probleme in ihrem Leben. Und äh, ich habe solche Menschen kennenlernen dürfen. Die, für die ist es wirklich sehr schwierig, wenn die nicht äh, in der äh, Wahrnehmung behalten können, dass dieses Generalisieren nicht, nicht die Wahrheit ist. Und die dann äh, spezielle Hilfe brauchen, die sie daran erinnert, dass es da noch andere Menschen gibt, mit denen gerade kein Vertrauensverlust oder kein Schmerz ist. Hm. Ja? Und ich finde es total spannend, also diese, diese Überlegung, sich das bewusst zu machen, zu sagen, aha, wenn ich da von dem einen Menschen oder in der einen Situation enttäuscht worden bin, kann ich mich schon selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, indem ich bewusst eine andere Situation aufsuche. Das ist ein psychologischer Trick, den man auf sich anwenden ja. kann. Ne? Ja, und das kann was ganz Einfaches sein, in eine Situation hineinzugehen wie in, in, in einen Café, da kann ich sicher sein, wenn ich mich da hinsetze, früher oder später kommt jemand und fragt mich nach meinen Wünschen und äh, gegen den Austausch von Geld werden dann meine Wünsche auch erfüllt. Hm. Das sind ganz klare gesellschaftliche Verabredung, auf die ich mich zu 99,9 Prozent verlassen kann. Hm. Und mir solche kleinen Elemente bewusst zu machen und mir damit in schwierigen, schmerzhaften Situationen etwas Luft zu machen, ist natürlich super genial. Und dann hält, und wenn das nicht ausreichen sollte, hält unsere Gesellschaft ja auch eine ganze Menge ähm, Rollen und Funktionen vor, wenn ich ein bisschen mehr brauche als erstmal so etwas so Unverbindliches. Da gibt es dann Seelsorger und Geistliche, die ich anrufen kann, Telefonseelsorge, Notrufe, Beratungsdienste und so weiter und so weiter. Hm. Von denen ich, wo es auch gesellschaftlich klare Verabredungen gibt, die halt werden bezahlt. Und dann stehen die mit einer hohen Fachkompetenz zur Verfügung, um Dinge und Situationen mit mir anzuschauen. Mhm. Ja. Und die hat es durch alle, diese Rollen hat es immer gegeben. Mhm. Da waren dann die alten Waisen, ja, die Tanten, die Onkels. Dass, ja. dass man, wenn, wenn auf wenn eine Vertrauensebene ähm, gestört oder gar zerstört ist, dass man ähm, durch den Wechsel auf eine andere Vertrauensebene äh, solche Sachen dann wiederum bearbeiten und besprechen kann ne? und nicht so ins Absolute ja. ab, abdriftet. Ich meine, ich, ich kenne das auch, dass, oder dieser Spruch aus Schaden wird man klug. Der mhm. ähm, ähm, lässt sich ja auch oder wendet sich natürlich auf mein Vertrauen an. So, ich habe ähm, dann im Beruflichen an einer Stelle vielleicht mal zu viel drauf vertraut, dass jemand kommt, jemand rein und sagt: Ja, ich kann das, ich mache das, ich mache das so und so. Äh, und ich sage dann: Ja, prima, habe ich gerade Bedarf dran, mach mal. Ohne mhm. weiteres, ohne. Ich habe dann nicht hinterher gefragt: ähm, Was hast du denn vorher gemacht? Was kannst du denn alles so? Ähm, Zeige ähm, äh, ich mal Referenzen und dann gab es andere Kollegen, die gesagt haben, So, ey, der fragt mich Sachen hier, Ne, äh, der hat das überhaupt nicht drauf, Wieso? Äh, das kann gar nicht sein, Branko, pass mal auf, was da passiert. Und ich habe dann gesagt, mhm. ja jetzt ne, stell dich mal nicht so an, du hast ja nur Sorge, dass der die Butter vom Brot nehmen könnte und und und. Hinterstellt mhm. sich heraus, der gute Mann war da von selber überzeugt, dass er das kann, er konnte es aber gar nicht und das war genau das Problem, dass er nämlich ähm, zu viel Vertrauen in sich selbst hatte, ohne das zu mhm. hinterfragen. Und das so richtig in die Hose gegangen ist. Das führt jetzt aber nicht dazu, dass ich nicht in Zukunft weiter vertrauensvoll mit neuen Kollegen umgehen werde, die ich kennenlerne. Aber es hat, also es hat mein, mein Vertrauensverhältnis, es hat dem Knacks gegeben, aber es hat dem auch einen, einen Dreh gegeben, dass ich einfach bewusster auch damit umgehe. Und einerseits, dieses Vertrauen ganz wichtig finde, weil sonst blockiert mich das einfach zu sehr in meiner Arbeit, wenn ich vorher alle immer durchkontrollieren will und checken will, ob die erstmal, kann ich es vielleicht fachlich gar nicht beurteilen. Deswegen muss ich ja darauf vertrauen, dass jemand anderes das kann. Und deswegen kostet mich das viel zu viel Zeit. So, ja. Ähm, andererseits, man kann aber mal ein bisschen gucken und auch ähm, auf, äh, das ist ja so ein Vertrauen, wird ja auch, ja, findet ja so eine Vererbung eigentlich statt. Ne, mein Kollege A vertraut Kollege B, den ich noch gar nicht kenne, also mhm. kann ich dem auch wesentlich mehr vertrauen, als wenn ihn überhaupt gar keiner kennen würde, so dass oh, man so ein, so ein Netzwerk von Vertrauen auch aufbaut ähm, und äh, damit sich auch ganz viel so Zwang und Kontrolle einfach spart. Ne, wenn, mhm. wenn du mhm. mich fragst, wer kann denn, wer kann denn hier äh, mal für ähm, äh, meinen neuen Flyer das Grafikdesign machen, dann fragst du mich ja, weil du mhm. darauf vertraust, dass ich dir ähm, schon jemanden nennen werde, der das auch wirklich kann und dem du vertrauen kannst, weil ich dem vertraue. So vererbt sich mhm, ja Vertrauen weiter. Mhm. Ne? Mhm, mhm, mhm. Und, ja, und ich, äh, andere ich andere habe daraus daneben. gelernt, anstatt den Leuten dann einfach generell zu misstrauen und zu sagen, so, nee, das mache ich so nicht mehr. Ähm, stattdessen lieber mehr auf mein Vertrauensnetzwerk zu vertrauen. In meinem F Vertrauensvorschuss Leuten gegenüber, die ich gar nicht kenne. Naja, und das wird ja jetzt neuer, neuerdings auch richtig ausgenutzt. Das wird im Marketing ausgenutzt. Ne? Heißakquise, Warmakquise, Kaltakquise. Heißakquise sind die Leute, die ich sowieso schon kenne. Mhm. Ne? Warmakquise, die, die ich mal getroffen habe, die mich schon mal gesehen haben. So. Mhm. Da gibt es dann schon mal ein Vertrauensverhältnis und die erzählen das dann weiter oder auch nicht. Also auf die Art und Weise wirken ja die Social Networks, die sozialen Netzwerke, Facebook, LinkedIn, Twitter und so weiter. Mhm. Ne? Ich kenne einen, der einen kennt, der einen kennt und der hat gesagt, dem kannst du vertrauen. Mhm. Ne? So, so funktioniert es ja. Und es gibt ja diese Untersuchung, dass ich über sechs Stationen mit jedem Menschen auf der Welt verbunden sein kann. Ja. Das heißt theoretisch, und da finde ich es jetzt wieder ganz spannend. Theoretisch, wenn ich das jetzt ernst nehme, kann ich jedem Menschen vertrauen. Das ist mein, mein irgendwie mein Grundbauchgefühl, mit dem ich durch die Gegend gehe. Aha. Ich kann das gar nicht, gar nicht begründen. So, das ist einfach. Mhm. Mhm. Das, ich, ich denke mal, das Universum ist gut per se und an allen Stellen, wo es das nicht ist, ähm, da gibt es halt ähm, Handlungsbedarf. <lacht> ne? und, und, und ich glaube, dass man das Vertrauen ähm, nochmal anders betrachten kann, nämlich nach dem Zonierungsmodell aus der Permakultur. Mhm. Also für Dinge, wo ich sehr verletzlich bin brauche ich ein hohes maß an vertrauen hm. und da brauche ich eine gute entwicklung und da brauche ich eine menge signale die mein vertrauen nähren hm. ja? dann gibt es sachen wo ich nicht so viel extrem hohes vertrauen brauche aber wo schon doch ganz schön viel von mir abhängt. Und da geht es dann in die Zone 2 und in die Zone 3 und in die Zone 4 und in die Zone 5. Und manche Dinge, die haben für mich einfach nicht so einen extrem hohen Wert. Hm. Ja? Da mache ich mich nicht so verletzlich. Aber und da kann, kann ich dann jedem vertrauen aber du Auch kannst noch eine Menge dadurch gewinnen, zum Beispiel, äh, was ja. mir jetzt spontan einfällt, dass ihr an eurem äh, an den an dem Tor zum zum äh, äh, Gelände, auf dem ihr wohnt, zum Senngelände stehen habt. Ähm, das hier ist ein Tor. Man kann es gerne durchschreiten. Ähm, bitte macht nichts kaputt. Und wenn ihr Fragen habt, fragt. So, ne? das ist ja eine Einladung, äh, dass du da dich auf mhm. du befindest dich auf Privatgelände, aber bitte schaust dir an, das, äh, weil ähm, da verlierst du nicht viel. Ich meine, wie groß ist das Risiko? Jemand, der so wie der Blödsinn anstellen wollte auf dem Gelände, wird sowieso tun. Der wird einfach über den Zaun klettern. Ne? Aber mhm. die Leute, die du damit so einlädst und äh, damit denen ja einen, einen Vertrauensvorschuss gibst oder denen das Vertrauen schenkst, dass sie das äh, schon für sich gut machen werden da hast du ja den großen vorteil von dass das auch menschen sind wo einfach interesse geweckt wird die gucken was tut ihr denn da und ähm, dann vielleicht bei euch anknüpfen bestenfalls mhm, ja. mhm. Mhm. also deswegen so eine so eine abstufung ähm, von von vertrauensverhältnissen oder welches bedürfnis habe ich da ist glaube ich auch eine gute schablone um für sich selber zu testen ähm, wie wichtig ist mir das jetzt Ne, und äh, dieses Vertrauen auf beruflicher Basis, was ich gerade gesagt habe, das ist noch mal was anderes, als wenn ich jetzt mit, ähm, weiß ich nicht, meine Freundin Julia weiß Dinge über mich, die nur wenige wissen. Und ich vertraue ihr das mhm. an, weil, äh, sie meine, weil sie meine engste Vertraute ist. So, ne? Mhm. Ähm, mhm. Ähm, und, ja, und so stuft sich das nicht, halt weiter nicht. ab, ne? Nicht nur, weil sie deine engste Vertraute ist. Das ist für diese Umschreibung, habe ich schon mal ganz am Anfang gesagt. Da, da, das ist wie weißt du, so ein Kreis, der sich um sich selber dreht. Sie ist meine. Ich vertraue ihr, weil sie meine Vertraute ist. Mhm. Das erklärt es nicht, sondern ich würde da gerne noch mal ein bisschen genauer hingucken. Du vertraust ihr, weil du die tiefe Begegnung mit ihr genießt. Und weil du mit ihr erleben möchtest, dass du dich offen zeigen kannst und möglichst wenig Ressourcen zum Schutz auffahren musst, um dich möglichst tief zu entspannen. Hm. Verstehst du? Wir kriegen ja was, wenn wir vertrauen. Hm ja das, das, ist, das ist auch dass diesen, diesen eigenen diesen eigenen Prozess zu beobachten wie Vertrauen entsteht ist ja ähm, ähm, also ich dachte ich hätte mich auf diese Sendung hier vorbereitet <lacht> ähm, habe ich auch aber sie ähm, behält ja sie hält ja den großen äh, also der, der größte Aha-Effekt ist jetzt einfach mal das noch genauer zu beobachten bei mir Richtig, wie das passiert genau. und, und was ja. da passiert so danke dass du da so drauf rumreitest ja, auf diesem Kurzschluss. Ich, ich reite. Ist es, äh, ja. Ja. Weil äh, alles andere ist, ist für mich nicht sinnvoll, weil wir durch alles, was wir tun, haben wir ein Benefit. Ich will nicht sagen Gewinn. Das Wort Gewinn finde ich so materialistisch. Hm. Wir haben eine, erfahren eine Erfüllung, wir hm. erfahren ein Wachstum. Hm. Und auf einer ganz biologischen Ebene ist es etwas, das wir uns entspannen können und unser System kann sich erholen. Hm. Wir brauchen nicht so viel Ressourcen. Für mich ist das zum Beispiel sowas, sowas von verrückt. Also, ich, wenn ich unterwegs bin, und ich bin ja häufig unterwegs am Wochenende, dann bin ich so ähm, engagiert und mit Dingen beschäftigt und mit den Menschen und Situationen beschäftigt. Ich kann da nicht in Ruhe auf Klo gehen. Mhm. Ich bin eine halbe Stunde zu Hause. Dann entspannt sich mein System und ich kann zur Toilette gehen und habe Verdauung. Ja. Es ist so abgefahren. Da bist du nicht die Einzige. Bei mir geht das ja? sogar auf Uhrzeit genau. Ja. Ne? Und das ist es, woran wir erkennen können, also, ob unser System sich wirklich entspannt. Hm. Ja? Wie gut wir schlafen, wie tief wir schlafen, das, das parasympathische Nervensystem ist das, was loslässt, wenn wir uns wirklich sicher fühlen. Hm. Ansonsten ist es in Alarmbereitschaft, es wird Adrenalin ausgeschüttet, damit möglichst alle Wahrnehmungssysteme auf 100 sind und möglichst optimal funktionieren, um unser System zu schützen. Hm. Na? Und in früheren Zeiten war das ja so, dass wenn das System in Alarm ist, verbrauchen wir ja kostbare Nahrungsressourcen. Ja, natürlich. Und im Winter, wenn wir uns in unserer Gruppe, in unserer Gemeinschaft nicht sicher fühlen konnten, dann hat der Körper mehr Nahrung verbrannt, was dann unser Überleben in Frage gestellt hat, weil es ja sein konnte, dass die gehorteten Nahrungsmittel nicht über den Winter reichen. Ja. Deswegen ist diese ganze Vertrauensnummer überlebenswichtig. Ja. Es ist heute vielleicht auf einer anderen Ebene überlebenswichtig, weil wenn wir nicht gut vernetzt sind und nicht gute Connections unterhalten, dann äh, können wir uns auch beruflich nicht gut aufstellen. Guck dir die ganzen früheren Seilschaften an. Ja. Aber die, ich meine, in einer, das ist ja dieses Vertrauen, diese Vertrauensnetzwerke, die sich da bilden, äh, äh, spiegeln ja ihrer Komplexität einfach nur die komplexer gewordene Welt wider. Ne? Mhm. Ich nehme auch an, dass das einfach äh, aus solchen einfachen biologischen, soziobiologischen Zusammenhängen entstanden ist. Aber es ist ja so ein Erfolgsmodell, dass wir, glaube ich, auch. Äh, da in Zukunft. Dass das Vertrauen einfach eine ganz große Triebfeder ist und ganz großen Motor dafür, dass das, äh, dass das, dass die Welt einfach gut funktionieren kann. So, ne? mhm. Und mhm. so gesehen dürfen wir auch Vertrauen in die Zukunft haben. Ja, ganz genau. Also es gibt, es wird sicherlich schwierige Situationen geben, die auf uns zukommen. Das eine oder andere, ich will jetzt gar kein Horrorszenario malen. Und es, und wir werden immer schwierige Situationen haben. Es hat sie immer in der Menschheits- und planetaren Geschichte gegeben. Und es hat immer Systeme gegeben, die das dann also wieder ausbalanciert haben und die sich neu entwickelt haben. Und ich glaube, dass es uns gut tun wird, äh, zu schauen, wie können wir diese Netzwerke ausbauen? Hm. Wie können wir vertrauensvoller sein? Und dazu kann natürlich dienen, zu schauen, ob wir, ähm, auf welche Signale wir reagieren, hm. was wir brauchen, um Vertrauen haben zu können. Weil das ist bei jedem von uns verschieden. Der eine braucht, ähm, was weiß ich, äh, regelmäßigen Kontakt mit jemandem. Der braucht ständig äh, Austausch. Wieder andere ähm, brauchen das nicht. Ich habe eine Freundin, die habe ich seinerzeit, die habe ich, glaube ich, 1985 kennengelernt. Da haben wir eine Zeit lang sehr, sehr viel zusammen gemacht, Christiane. Hm. Wir haben uns am Wochenende ständig besucht und unter der Woche und haben uns ausgeholfen. Und so, weißt du, ganz praktisch uns ausgeholfen und einfach auch zusammen schöne Sachen gemacht, Fernseh geguckt, Glas Wein getrunken. Äh, sie hat mich Prüfungen abgefragt. Ich habe ihr in ihrer Schwangerschaft Unterstützung gegeben. Und dann ist sie nach Kanada ausgewandert. Und ich habe sie seit 1999 nicht, ja, 1999 nicht mehr persönlich getroffen. Mhm. Und wir können, wir tauschen vielleicht alle Vierteljahr oder alle halbe Jahr kleine E-Mails aus, wie es uns gerade geht, oder schicken uns Geschichten. Oder alle zwei, drei Jahre rufe ich sie mal über Skype in Kanada an. Aber ich bin mir sicher, wenn ich in Not wäre und es mir ganz schlecht gehen würde, ich könnte morgen am Tag einen Flieger nach Kanada nehmen. Mhm. Und ich wäre mir sicher, sie würde mich sofort aufnehmen und ich könnte mit Sicherheit auch so lange bei ihr bleiben, wie ich es brauche um es permakulturell auszudrücken, Zone 1 Vertrauen, ja. Zone 1 Vertrauen, aber in einer Zone 5 Entfernung. Ja, kenne ich. Mit Zone 5 und bei anderen Menschen und noch eine wichtige Sache, finde ich. Ah, bevor ich die vergesse. Also, ähm, es gibt so, und dann gibt es Situationen, wo du von Menschen enttäuscht wirst. Hm. Schwer enttäuscht wirst. Und wo du vielleicht eine Distanz nimmst. Und wenn es dann nicht eine Struktur, eine Beziehungsstruktur gibt, die dazu führt, dass du zwangsläufig wieder mit diesem Menschen in Kontakt kommst, dann wird das Vertrauen aus meiner Erfahrung dauerhaft gestört. Hm. Es stellt sich nicht von alleine wieder ein sondern dass sich das wieder einstellt, braucht Begegnung und braucht positive Erfahrungen. Ja. Ich habe mit einigen Menschen, da hat sich das dann nicht ergeben, dass es wieder positive Beziehungen gab, positive Erfahrungen gab und das Vertrauen ist und bleibt gestört. Ja? Da habe ich viele Jahre oder durch viele schwierige Situationen einen großen vertrauensvorschuss gegeben immer wieder hm. oder habe immer wieder gesagt okay, das war jetzt eine Begegnung die war nicht so schön aber wir haben auch etliche schöne Begegnungen, wo es also so so ein Polster gab ja, ja? genau oder so eine Art Sparguthaben oder ein ein, ein Pool von guten Erfahrungen. Ja? Nicht, nicht nur das, es muss ja nicht nur so, ein, nur so ein Polster sein, sondern es ist ja auch so eine Art Grundgerüst, das da entsteht, ja. dass das ja so ein Vertrauensverhältnis wie zu deiner kanadischen Freundin aufbaut. Ja. Oder äh, ich habe selber solche ja? Vertrauensverhältnisse. Ne? So, und irgendwann ist aber dieses Polster aufgebraucht. Ja. Ja. Irgendwann ist es nicht mehr da. Und dann ist Schluss mit lustig bei mir. Ja. Hm. Das kann ich auch nicht. Da, da kann ich auch nicht ne, das kann ich auch nicht irgendwie mengenmäßig beziffern und sagen. Nee, das ist, äh, das man kennt nur, äh, nur den, den, den Spruch. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, klar. Aber man weiß nicht vorher, dass es schon voll ist das Fass. Mhm. Es ist also gewisserweise ein Wabank-Spiel und das finde ich irgendwie auch ganz schön, so zu gucken. Ähm, also auch wirklich darauf ach, zu achten, was wir vorhin schon hatten, Beziehungen zu pflegen. Hm. Ja? Egal auf welche Art und Weise. Und ja. das können kleinere Sachen sein, das können größere Sachen sein. Das ist, das ist das, was ich mit Beziehungsfutter meinte oder mit Vertrauensfutter. Ja, ne? ja, ja, genau. Und das kann ich natürlich tun, ähm, indem ich selber für mich so ein bisschen gucke, was brauche ich für Vertrauen, auf welche Signale reagiere ich? Hm. Ähm, und was kann ich dann auch vielleicht aktiv für mich erfragen oder erbitten? Wie bildet sich mein Vertrauen? Genau, wie bildet sich mein Vertrauen? Und auch achtsam zu sein, was braucht der andere? Was braucht er ähm, dass ich tun kann, ähm, dass er sich gewürdigt fühlt, dass er sich oder sie sich sicher fühlen kann, dass da ja, das Vertrauen wachsen kann und gut gepflegt wird. Und das ist sowas, was, das können wir jederzeit machen. Ne? Da können wir einfach mal schauen, ja, wie, ja, was passiert bei dem anderen? Was ja. passiert bei mir in Begegnungen? Tut mir das gut? Unterstützt mich das? Nährt mich das? Äh, erfüllt das mein Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit, nach Aufmerksamkeit, nach Respekt und so weiter? Das sind, glaube ich, alles so Elemente, die vertrauensfördernd sind. Ja. Ähm, ja? Ich werde auf jeden Fall äh, für mich einfach genauer mal gucken, wie funktioniert mhm. Vertrauen eigentlich bei mir. Bisher habe ich das einfach so als, als gegebenes Ding hingenommen. Ne? Ich weiß von mhm. mir, dass ich relativ vertrauensvoller Mensch bin, aber mhm. mehr eigentlich auch nicht. Mhm. Um da vielleicht Anknüpfungsmöglichkeit auch nach draußen zu geben. Mich würde auch interessieren, ihr da draußen, die ihr zuhört, wie macht ihr, wie macht ihr das selber? Ja. Ähm, beobachtet euren eigenen Prozess. Ähm, wem vertraut ihr, wem vertraut ihr nicht wie funktioniert das, wie baut ihr Vertrauen auf, wodurch verliert ihr es vielleicht auch wieder mhm. wir wollen es uns mhm. ähm, äh, zu, äh, zur Aufgabe machen oder zur Möglichkeit ähm, am Ende jeder Sendung einfach aufzurufen ähm, erzählt uns was dazu kommentiert mhm. was dazu, sagt was dazu mhm. mhm. erreicht er uns äh, Per Mail natürlich, aber viel schöner wäre es, wenn ihr auf der Website Kommentare hinterlasst. Da haben wir einen kleinen WordPress-Blog laufen. Zurzeit findet ihr das unter denkblasenbranco chanakde und da könnt ihr zur jeweiligen Sendung Kommentare hinterlassen und dazu schreiben. Wir werden auf jeden Fall antworten, ganz bestimmt jedoch nicht zeitnah, aber wann immer es passt. Katharina. Franco, mein guter Star. Das hat Spaß gemacht. Ich danke dir für diese erstaunliche Runde. Und äh, wir sprechen <lacht> ja, uns in zwei Wochen wieder. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Und äh, ich wünsche euch einen auch. schönen Tag. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, Franco. Tschüss.